Man, super. Natürlich ja. ist es auch. bei ihm alle bei mir keiner? Versteht ihr mich eigentlich auch so? das Problem ist, die anderen müssen es auch verstehen. Die anderen sollen es auch verstehen. Gut, dann machen wir das halt mit Megafon. Ähm, Finde ich toll, dass ihr mich zum Hauptredner gemacht habt. Bis vor ein paar Sekunden wusste ich davon nichts. Kommt noch sagen. Dann hoffe ich mal sehr, dass ihr alle noch nicht meinen Blog Eintreib von gestern gelesen habt, weil das ist die, äh, der rote Faden für äh, die Rede heute. Die, die ihr schon kennt, ihr wisst dann, wo ihr zu jubeln habt. Ja, äh, es freut mich, dass doch einige gekommen sind. Ich habe mit Schlimmerem äh, ja, gerechnet, wenn man sich anschaut. Der ganze Platz ist voll mit Demonstranten, das ist klasse, so muss das sein. Ähm, ich möchte euch heute, mein linkes Ohr tut mir langsam weh, danke, ähm, ein wenig auf eine Zeitreise nehmen. Und zwar geht es in das Jahr 1978, viele von uns waren damals noch so flüssig, ähm, vor 35 Jahren, da haben drei sehr bekannte Informatiker ein kleines Papier ähm, veröffentlicht, das habe ich jetzt sogar dabei, das waren Herr Shamir und Edelman. Und die haben ein, ja, eine, eine Lösung für ein bis dahin offenes Problem gefunden. Und zwar haben sie zum ersten Mal ein Verfahren entwickelt, mit dem man tatsächlich ähm, Schlüssel verteilen kann und nur mit einem anderen Schlüssel konnte man entschlüsseln. Das heißt, man konnte zum ersten Mal einfach Nachrichten an andere Leute verschlüsseln. Sie leiten dieses Papier ein mit einem gigantischen Satz. Da ich jetzt keine Zeit habe, den rauszuholen, muss ich aus dem Kopf äh, den wiedergeben. Sie sagen, ja, das Zeitalter der elektronischen Kommunikation steht uns bevor. Können wir heute natürlich herrlich drüber lachen. Und ja, machen uns immerhin. Und ja, wir müssen zwei Eigenschaften des äh, Briefes, des Papierbriefes erhalten. Nummer eins: Ein Brief ist geheim. Und Nummer zwei: Man kann ihn unterschreiben. Ein Brief ist geheim, ja? Und das ist heutzutage? Hey. Heutzutage haben wir theoretisch ganz, ganz tolle Grundrechte. Informationelle Selbstbestimmung seit 1983, das ist seit 2008, Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Damit kann kaum jemand was anfangen. Auf gut Deutsch heißt das, niemand darf mit unserem Rechnersystem rumspielen und wir entscheiden, wer unsere Daten erhalten darf. Bravo. In so ein Grundrecht, es geht hier um Grundrechte, ja, es geht ja nicht um irgendeine Kleinigkeit, es geht um Grundrechte. Eingriffe darf es nur im Einzelfall und nur begründet geben. Nur und ausschließlich. So, und jetzt machen wir mal den Sprung nach heute, ins Hier und Jetzt. Wir haben Debatten, teilweise schon implementiert, über Vorratsdatenspeicherung. Wer mit wem äh, redet, wird äh, protokolliert. Wir haben Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Das Wort kennt kaum ein Mensch. Ihr habt vielleicht die Nachricht mitbekommen. Millionen E-Mails werden mitgelesen. Uh! Uh! Ich sage euch, ich, sag ich habe sofort, wenn ihr buch schreien müsst, dann wartet ihr Okay? Oder schafft ihr es mitzudenken? Millionen E-Mails werden mitgelesen. Ähm, Debatten, Immerhin, das haben wir gewonnen, über Kryptografieverbot. Ja, die sind vom Tisch. Wunderbar. Kryptografieverbot ist vom Tisch. Und mit was kommen sie jetzt? Jetzt sollen wir unsere Passwörter, unsere Pins geben, dass Kryptografie gar nichts mehr bringt. Hey. Uh, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja, unsere Grundrechte werden hier mit Füßen getreten. Das muss ein Ende haben. In den letzten Jahren haben wir nur Rückzugsgefechte gefochten. Es gab irgendwelche Überwachungsgesetze, wir waren dagegen. Es kam das nächste Überwachungsgesetz, wir waren dagegen. So ging es die ganze Zeit. Das hat jetzt ein Ende. Das ist das letzte Überwachungsgesetz, wo wir einfach nur dagegen sind. Ab sofort fordern wir unsere Grundrechte zurück. Wir gehen jetzt in die Offensive. Yeah. Yeah. Lust, naja. Na ja. Super, ja, <lacht> Bruce Schneier hat äh, in einem wunderschönen Buch von ihm, Applied Cryptography, ich weiß, es ist nerdig heute, aber es muss mal wieder ein bisschen nerdig werden, hat... Äh, <lacht> Bruce Schneier hat da äh, einen sehr, sehr schönen Satz äh, niedergeschrieben, und zwar gibt es seiner Meinung nach zwei Arten von Verschlüsselung. Die eine, mit der kann ich mein Tagebuch vor meiner kleinen Schwester schützen, und mit der anderen kann ich es mit einer großen Regierung aufnehmen. Dazwischen gibt es nichts. Wir lassen uns nicht mal weiter veräppeln. Wir fordern endlich richtigen Datenschutz, Schutz vor Überwachung. Wir fordern unsere Grundrechte ein. Ja, ich bin durcheinander gekommen mit meinen äh, Notizen, aber die Notizen sind auch vollkommen egal hier. Dieser Paradigmenwechsel, den werden wir jetzt einläuten. Wir werden nicht mehr weiter mit dem Rücken an die Wand stehen. Wir gehen jetzt Schritte nach vorne. Es geht kein Schritt weiter für die Überwacher. Jetzt, äh, ja, ab sofort, fordern wir unsere Rechte zurück. Yeah. So, und weil ich gerade ja sehr kurz richtig gekommen bin, gibt es hier keinen gröhlbaren Slogan für die Demo? Gibt es nicht? Okay. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier.